Wenn man mich fragt, wieso bist du damals weltwärts gegangen? Dann würde ich sagen, weil ich an einem Ort leben wollte, wohnen wollte, die Kultur entdecken wollte. Und da stimmt auch alles und das hat sich auch erfüllt. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann würde ich sagen, du solltest weltwärts gehen, weil man die globalen Zusammenhänge zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden versteht und kennenlernt. Das war mir vorher nicht bewusst, dass die meisten Mütter meiner Schülerinnen Näherinnen sind und wie die Verhältnisse als Näherinnen sind. Und hier ist es mir bewusst geworden und vor Augen geführt worden. Und jetzt weiß ich, mein Konsum auch in Deutschland, hier in jedem anderen Land formt das das Leben von einer Näherin in Kambodscha, in Bangladesch, in welchem Land auch immer. Und diese Realisation, wie ich in dem globalen Zusammenhang stehe, das ist für mich das Wertvollste, was ich bei Weltwärts kennengelernt habe.